hi und willkommen mein name ist dann die p und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 hd remake oder hd remake was auch immer ähm, ja in der letzten folge haben wir uns im kolosseum durchgeprügelt und alle vernichtet die uns in den weg kamen das ist denn hier noch da war ich noch gar nicht und ja ich weiß gar nicht was wir jetzt machen müssen ich glaube wir müssen zur hier diese massösen jetzt zurück, will ich mich auf den Arm nehmen. In diese Seiten sollte man sich nicht zu tief Versperren wir ja alle tun ich werde die irgendwann vergessen. Und ja, keine Ahnung, solchen müssen man die jetzt hier alle weggehen. Keine Ahnung, Aber jedenfalls. Ähm, ja, wir müssen zu Madame M. Heißt sie, glaube ich, ne? zurückkehren und der. Ja, okay, die weiß schon, dass wir gewonnen haben. Wir das ja gesehen, aber ja, wir müssen uns hier unser Kleid abholen für iris und ja, gucken wir mal, was geht. Da haben wir dich stolz gemacht. Ach, ihr seid das Kleid habe ich vorbereitet, aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser alles könner bist. In Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an. Was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Eris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den weimarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Ähm, ich habe ja sowieso alles hier erledigt. Ne? Also ja. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? <lacht> Keine Massage. Zum Wallmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht, hm? Kein Bedarf. <lacht> du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Wallmarkt um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Momentan... Kann ich dir diese Aufträge vermitteln? Ah, okay. Ich habe dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. <lacht> also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht, bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud, bis später. Bleib vorsichtig. Nicht ja. gespannt Okay. Man muss ich jetzt machen, ob wir warten, Robert. Na gut. gut, wir müssen da irgendwie ein paar Sachen machen. Also wir haben wortwörtlich Aufträge bekommen, alles klar. Ich dachte, wir waren jetzt irgendwie so Teil der Hauptstory oder so. aber anscheinend nicht. Da, komm mal. Hey. Das ist, warte mal. 12, 13, 14, alles klar. Oh, wir sind nur drei Aufträge. Alles klar. Machen wir mal, ich war schon hat er es in meinem Team ist. Sie wird ja er ist oh, ausgesprochen. Also, geht Söldner, von dem alle schwärmen. Bist du du kommst gerade wie gerufen? Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Ich kann dir das war der berüchtigte Meister, der Rache Engel dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, um mit den Diebstählen durchzukommen. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Rocheengel des Slums. What? Ja doch, Roche Engel, der Rocheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich habe doch gesagt... Ich habe gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußern. Ah, nein, ich sind vollidiotisch. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Rachengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestellen finde dieses verbrecher trio und bring es her ich habe gesehen wie die drei zu eingestürzten schnellstraße am immergrünpark geflohen sind na gut mache ich doch gerne Wenn ich den freudigen gesichtsausdruck von cloud gesehen Soll ich mir die andere quest auch noch direkt ab dass ich da auch irgendwie in die richtung hin muss was hm. haben wir ja noch war mich langsam mal, wann dieses eine Ding in zu zum Thema kommt. Was Cloud hier machen muss später. Wer bist du? Willkommen Ich habe dich schon erwartet. Das sieht sehr komisch aus. Das ist irgendwie so ein typisches JoJo Gericht äh, Gesicht. würdest du dich mit unserem typischer JoJo Charakter Ernsthaft Chef. Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auch. ich, sagen mal, ich muss Kniebeugen machen lassen. Oder Klaus? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bitte okay. mir, ich muss Kniebeugen okay. machen. Ja, brennende Schenkel. <lacht> auf einen Wettkampf bekommen. Hm, ging Zenwan antreten. Anfänger, Glücksboost, Meistergürtel. Ja, kein Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir da ist da gar nicht sicher? Teil der Story, so wie im Original dann. Du du Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier brauch. Also, auf los geht's los. Ja, ich kann mir aber erstmal, ich lass dich auf machen muss. Orientiere dich an den Hilfsymbolen, um das richtige Timing drücken, der angezeigten Tasten zu finden und mehr Kniebeugen als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand gilt der Weltstreit als verloren. Sobald die Hilfsmummer verschwunden ist, kannst du dich in Clouds Bewegung orientieren. ein Teil perfekt ist, gewinnst du an Schwung, kannst deinen Kniebeugen schneller ausführen. Bleib ruhig und achte darauf, dass du nicht zu früh oder zu spät drückst, sonst geht dein Momentum verloren. Bei Wettkämpfen gegen stärkere Gegner kommt auch Erschöpfung ins Spiel. Je schlechter ein Timing ist, desto anstrengender werden die Kniebeugen für Cloud. Bei großer Erschöpfung erscheint eine Anzeige, die du durch wiederholst drücken voll aufladen musst, um weitermachen zu können. Versuche daher, Deine wollen möglichst perfekt zu teilen. Okay. Trauma. Okay, ich dachte jetzt das irgendwie anders angezeigt. Form jetzt nicht schlapp machen. Absolut voll die epische Kampfmusik hier. Nicht einfach so drücken. Weg. 4, 5. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 45 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ups egal man glaube ich ich habe genau doppelt so viel gehabt na dann gewonnen das war einfach Bloß gegen so eine halbe Portion verlieren! Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du Ein bisschen das aus wie Barrett. Hast, Und entschuldige die Umstände. Cloud, Fisur, wir Muskelmasse. Sind eine große Familie und Du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Gott, ich will nicht in Form ne. das Pause mit mir. Okay, ich mache natürlich die anderen wenn Dinge du, auch noch. Nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Ich nehme an, du bist du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. So, du bist fortgeschritten, alles klar. ich werde ja, ja Glücksbuß haben. Ich packe ja, das ist eine Materie. Materia. Ich sage jetzt aber ob ein Objekt hier zum benutzen. Drei, vier, fünf, no, das ist jetzt schon weggegangen, 234 Oh mein Gott. Das sieht gut aus. Form, los. Jetzt kommt's drauf an. Form voll. Weiter so. Gott, das werde ich nicht on-screen schaffen. Kann auch eigentlich voll spät nur drücken nee. oh, er hat schon 20 nein das schaffe ich nicht nein der vergleich stand um ein dingen oh gibt Es gibt's jetzt nicht. Du, da warte, das kriegst du zurück. Ja, das gibt. trainiert, kommt zusammen in Komm, her, ja, das krieg ich sowas von, ey. bereit für unser Alter. Vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Feind? ja, Der Schweiß muss fließen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Ich hab nur keinen Fehler machen. Das sieht gut aus. Form ihr macht das beide super. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Das sieht gut aus. <lacht> Jetzt kommt's noch <lacht> Weiter so. Das ist voll intens, irgendwie gerade. <lacht> Bei mir sieht das voll unnatürlich aus. Ich habe doch vier gedrückt, man Oh nein, jetzt verliere ich wegen den Kack, ey. Das ist ja richtig im Rhythmus, ey. Ich auf Damen, der hat mich beinahe schon wieder eingeholt. Ey. Oh. Nein, oh, okay. Musst, das hab ich doch nie im Leben, ein Profi. Ich hatte jetzt gerade erst mal voll knapp geschafft. Das immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu? Nein. Der macht mich jetzt fertig. Ey. Du dich messen? muss ich auf jeden fall mal auf screen machen versucht nur einmal gegen die sowieso nicht schaffen hat jetzt schon einen fehler gemacht Ich bin bereit. Ein Wettkampf auf allerhöchst. Das ist deine Chance. Oh, komm schon, Chef. Muskeln jetzt wird es bei mir ein bisschen runter. besser. Komm schon, Chef. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Mach mal einen Fehler! Ah, oh, der macht mich fertig. Nein, jawohl. Wir lieben dich klappe da hinten. Ich muss mich konzentrieren. Auf mein Kniebeugen. Beugen. Das dann hol mich jetzt nicht ein, ey. Der holt mich nur ein im letzten Moment, oder? Obwohl der hat. Nein, du holst mich nicht ein. Ich habe Fehler gemacht. Er auch sehr gut. <lacht> Jawohl, keine große Sache. Ja, wie man sieht, klaut freut sich. <lacht> ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute also ran an die okay ich hoffe der meister war es jetzt auch wert mit knie gezwungen ha. alles klar so jetzt habe ich glücks plus und meister gürtel sagt mir das was gut ist. Das ist nicht hier das ist Champion in general Fitness Fitnessstudio. wenn sich um 10, Stärke sich um 5 das ist nicht schlecht. Was habe ich hier gerade? Kraftreif. Stärke um 5. Stärke um 5 und HP um 20. Ja, das ist cool. Okay. Sehr gut, finde ich gut, dass beim ersten Mal mehr oder weniger geschafft haben. Gut, nächste Mission noch mal auch noch in dem Part kommen, aber war irgendwie voll, war voll halbweg finde ich, und anstrengender als jeder Boss, wenn ich das mal erwähnen darf. Dreck, ist muss da lang, ich muss da lang. Okay. Gucken wir mal. Wir nutzen diese drei Vollidioten wie sonst auch immer. Wir wie wie heißen die noch mal? So, am Spielplatz hat er gesagt, ne? äh, Ja, ne, sie. Äh, ja, da hinterm Spielplatz. Okay, dann zeig mal, aber überhaupt schon mal da irgendwie. Also, jeden Tag, ich glaube nicht. Oh, ich schon. Na, ihr Idioten, na. Und wir oh, ja, was machen <lacht> denn hier? Ich stell mich einfach tot! Tod schnell! Du Idiot! Dafür ist es zu spät! <lacht> Bist du hier, um dir noch eine Trackprügel abzuholen? Hey, das ist mein Satz! Komm raus! Gib Arbeit, Kleider! Und wer ist er? Der Undertaker? <lacht> ist unser neuer Bodyguard. Den kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt. Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück. Doppelt und dreifach, aber ich bin doch so schlecht im Rechnen. Was? Ach, vergiss es. Sch schlag einfach immer teste zu, Mann. Was eine Unterhose im Gesicht, aber ja. So. Butsch, den einen kann ich gar nicht anvisieren. Da, El Gigante. <lacht> Komm mal her. doch Gott. Oh Gott. Oh Gott, Au, oh oh, du. Alter. Oh, du. Nee, ne. Hallo, kann ich... Ich konnte überhaupt nichts machen. Ja, was denn jetzt? Ey? Was ist das denn für diese... Oh, langsam geht mir dieser stark zu auf Nerven, ey. Ja, ich sage, der so broken ist, Hatte ich habe eine Idee. Alter, ey. Vor allem... Da blöde ist, ich kann am Anfang des Kampfes nicht wirklich was machen, weil ich war ja ATB, um Sachen zu machen. Ne? Das heißt, ich konnte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Schutzzauber oder so auf mich anwenden und dann in den Kampf gehen. Ne? Ich muss immer erst in den Kampf reingehen und dann kann ich irgendwie was machen. Das heißt, ich könnte mich gar nicht vorbereiten, selbst wenn ich wollte. Das stört mich ein bisschen. So, jetzt muss ich wieder dahin gehen. So. Was denn hier? Ich kann halt nicht überspringen, willst du mich offen? <lacht> Was ist das denn für ein Dreck? Ich muss man jetzt jedes Mal angucken. Ja, jetzt mal ernsthaft, hör auf. Ja, ich krieg jetzt wieder voll auf die Fassade. Da, was zum Teufel. Ja, geil. So, materie heilen hat die nächste Stufe erreicht. wird glaube ich, maximiert jetzt, ne? So, der eine, eine Typ ist ja nichts zu früh Zum Glück habe ich Regen eingesetzt. Ich bin bereit. So, komm er. Ja. Ja, du bist der Einzige jetzt, der irgendwie mehr von nerven geht oder so. Ja. Äh, okay, wirksam Feuer ist ja Nein, du. Au. Mein Einsatz. Kontakt, ja. Ein bisschen Buff wird. Nein, ich jetzt glaub ich zum Angriff gerade ein. So. nicht oh. auf. Verdammt. Ich bin bereit. Los geht's. Oh, ehrlich. Wir ja, wenn ich glaube ich. Boom in die Fraser. Oh mein Gott, ey kommt Jetzt mit ja, damit er nicht noch mal irgendwie Mist macht, weil nervig ich habe irgendwie so ein Gefühl, so eine richtige Kontrolle im Kampf kannst du irgendwie gar nicht haben, weil sie nicht ey. Es ist. Nicht so wie ein Kingdom Hearts oder ey. Oh Mann, ist das ein Dummkopf. Wir sind Roche -Engel, nicht Rache, Engel als Idiot. Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuss des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Ähm, nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tot Lass sie gehen, weil... Nicht besser spät als nie. Hm. Macht der eine Tüte. Dafür, dass diese ihre gerechte Strafe bekommen. Okay, Kopf Geräusche. ab. Kommt mit! Ja, der Typ sah aus, als hätte er irgendwie, er irgendwie versuchen, Hustensaft oder so hey, den zu so trinken. Respekt, wenn ich bin da. Ja, genau res. Respekt Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht oh. nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Der Racheengel hat zugeschlagen! Mir wurde eine Lieferung für Don Cormeo gestohlen! Ich Ach, wenn mir doch noch jemand helfen könnte. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Hm, danke. Mit bestem hm. Dank, der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen ja. gemacht. Lass mich raten dies der Rachengel, engel ne? ich sollte langsam zurück dies ist der rache engel ne? pass auf und ich wusste ja kommt noch irgendeine mission indem ich die beiden erledigt hatte da ja, kann ja schon mal die mission annehmen da können wir den Part hier beenden ja, klingt das nach dem plan ja gut alles klar ich muss mir zustimmt Hi. Nicht so nach, lässt dir ausrichten, dass Ares noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob das nicht das Kolosseum läuft, fast über vor Leuten, die dich noch mal kämpfen sehen wollen. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Na gut. Irgendwie ist aber hier ein Ding, an das sehr weitergehen soll. Der habe ich angelügt. Ähm, die sind schon fertig. Ne? Ähm, materie heilen ist jetzt auf Maximum. Ich glaube, ich nehme dann mal eine andere Heil materie die noch Erfahrungspunkte bekommen kann, weil sonst wäre ein bisschen doof. Ich brauche ja sowieso nur Vitra Regener ist zwar auch nicht schlecht, aber ja. Den brauche ich eigentlich auch die meiste Zeit gar nicht. Ah, ja, jetzt soll's. So. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder so zehn Kämpfe hintereinander machen oder so. Ich würde den Part schon gern beenden. Dann schon direkt weitermachen, ne? Wäre doch gut. Ah, guck mal mal. Mhm. Oh, nein, nein, hier will ich nicht mehr rein. Nicht mehr. Nicht mehr seit diesem Tag, ich ja ein paar Minuten her ist. Hi. Na. ist hier rein. Na gut, gehen wir schon mal hier hin. Und dann sagen: Ich bin dem Part jetzt gleich. Weil ne? Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Kämpfe. Ne? Also, ich die Kämpfe jetzt auch noch schnell machen. Dann haben wir wenigstens alle Quests in einem Part erledigt. Ne? Ja komm, machen wir mal. Wird schon nicht so lange dauern. Mein Wann habe ich das letzte Mal auf Frist zu bekommen oder so? Haben wir alles voll ausgezeichnet? Ist irgendjemand hier drin? Ne? Nö, okay, so dann komme mal, ist er ja unser Champion, so äh, nehme ich mal an. Heiz ihnen richtig ein. Wir zählen auf dich. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige genommen. Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den sie alle gewartet haben. Oh Gott, schon wieder gegen Sam so ein Viech. Cloud gegen Sams Kampf Neuer Kampf, neues Glück. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Ich weiß wie ein Tag vorher noch nicht mal. Und Ich blitz ausgerüstet, oder? Ich Blitz oder? Der jetzt einer wird sowieso. Ja. Na oh, komm, ich locker. Ich locker, au, au. So, äh lese um stehlen nichts. habe ich eigentlich stehen ich denke, ich kann dann voll die geilen Sachen klauen und so, aber nichts. Kann die sehen auch irgendwie nicht angreifen. Normalerweise kann man die doch immer ausrüsten, äh, auswählen. Aber ich habe stärkere blitz Blitzvision. Sarah, hieß sich das letzte Ding also <lacht> <Hey>, Junge. <lacht> Was zum ja, nur die Hälfte der HP, wo er solchen damit wissen, dass, oh, wenn ihr ja nicht volle HP bist, ne? Ich habe noch die Hälfte der HP übrig. kommt schon. Dann kommt er auf einmal um der oh. ja, ja. Schwierigkeitsgrad hier ist voll irgendwie nicht sehr konstant, habe ich so ein Gefühl. So. Also, Da Also, warte noch mal. Also, er hätte mich direkt irgendwie im Kampf noch mal einlassen können, ne? Aber danke. Da steht modifiziert, Sarah. So, bist du jetzt noch? Nee, du bist nicht analysiert Okay. Merken. Immer voller P sein. Sehr gut. Alle Kerren ziemlich schwach. Da. Litz. Einmal. Und noch. Mal. hoch. Ich habe ein paar P verloren. Ich bin bereit. Ich bin Also nicht, wer wechselt die Kampfhaltung? Ich gibt es einfach nicht. Der Krieger ist unser Champion Cloud. Sam's Kampfroboter zerschossen. Der war gerade irgendwas und reif für den Schock. Hat gesehen, er war gerade irgendwas. Ich habe ja gerade irgendwas gesehen. Und das ist unsichtbar geworden dann. Das ist mir nicht eingebildet, ich schwör's. Äh, hi. Gut gemacht, mein Junge. Ach, dein Anteil. Den hast du dir verdient. Madame? Wo ist der? Oh. Sie macht sich immer, ja, starb, Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe. Zu sehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden. Davon kriege ich einfach nicht genug. Bin nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen holden Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Eris <lacht> dürfte langsam auch so weit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Ja. Also im nächsten Part. Gut, haben wir die Aufträge alle in einem Run hier erledigt. Finde ich gut. wirklichen Wertung. Ausrüstung kann ich auch schon mal ändern für Ares, ne? stab Vier Dinger, jawohl. Bisschen schwächer. Aber muss ja auch noch gelevelt werden, ne? Und sie hat jetzt ein Ding mehr, cool. Alles klar, Material werde ich noch ein bisschen umändern, screen würde ich sagen. Und ja, ich würde dann sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann vor dem Shop von Madame M wieder und machen dann weiter mit was auch immer wir hier machen müssen, nachdem ist das Kleid angezogen hat. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. und das ist doch bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.